Mit Blick in die Zukunft die Tauchkarten. Heute ist so ein Moment, wo ich an einem Scheideweg stehe und an den muss und möchte. Ich spüre, ich muss sie treffen und ich möchte sie intuitiv und passend zu meinem Sehenspiegel treffen. die Intuition mit den sein stimmt. Die erste Karte ist sozusagen ein Schlüssel zum Thema Zukunft und Hauptaspekt. Das ist die Nummer 1, Page de Die zweite Karte ist vergangen Vergangenheit oder schon was da ist. Die Karten spüre ich intuitiv so einen gewissen Wärmeimpuls. Das ist die 9. Vergangenheit oder das, was schon nicht da ist. Witzig. Das ist wie die Szene jetzt. Was soll ich tun? Die dritte Karte ist Zukunft oder das, worauf zu achten wäre. aus dem Auge nicht verlieren soll. Das wäre die drei. Die vierte Karte ist Wurzel und Basis. Die Bedeutung der Karten gibt es später. Die fünfte Karte ist die Krone oder Chance, Krone, Chance, Tendenz. Ja, ich glaube, das war nur einfach Unfall. Nur verspüre ich die Karte nicht. Chance. Krone. кровь. Okay. Okay. Was die Karten alles bedeuten, das ich jetzt gezogen habe, werde ich in diesem Video die Bedeutung ganz klar erklären. Also, aufgepasst. Als erstes habe ich die Karte gezogen, Page der Kelche. Diese Karte bedeutet noch einmal Schlüssel oder ein Hauptaspekt. Diese Karte steht für Freischwimmen. Pagen wie diese sind das Wasser auf unserem Mühlen. Sie sind ein romantischer Impuls, ein liebevolles Angebot. Der samt Bube steht auf sonnigem Grund. Das bewegte Wasser hinter sich. Sein Kelch ist gefüllt mit einem echten Fisch. Er selbst steht in anmutiger Haltung, als würde er jemandem den Kelch reichen. Es kann sich um eine Einladung eine Versöhnungs-, ein Versöhnungsangebot oder eine Avance handeln. Elemente Wasser und Erde, Symbole, hellblaue Kopfbedeckung, Schal, schwappt über, Detail, Zartrose, Seerosen auf dem Hemd. Die Herausforderung. Der Page trägt das Herz auf der Hand, den Kelch, empor, Kelch emporgehoben, der Fisch sonst im Wasser und unter der Wasseroberfläche deutlich sichtbar. Lebendige Gefühle werden da geboten und es ist eine Frage, wie das Echo darauf sein wird. Die Blumen auf dem Gewand der Bildfigur stehen für die Fruchtbarkeit des Seelenslebens. Seelenlebens. Was du tun kannst, oder ich, bewahre dir deine Unbeschwertheit, scheue dich nicht, dich für deine Gefühle zu engagieren, zu schwärmen, zu träumen und offen zu bleiben. Mit Erfüllung, mit Einfühlung in andere und der Suche nach Tiefe, Gefährst du deinen seelischen und gefühlsmäßigen Reichtum mehr und mehr. Finde den heiligen Gral in dir und spüre dem tiefer nach. Spiele nicht mit den Gefühlen. Spüre deine Energie. Sende liebevolle Impulse aus und sei offen für das Echo. Gehe ans Wasser und lausche dem Rauschen. Beobachte Fische und höre das Forenquitet von Schubert. Tja, das ist der Schlüssel. Zweite Karte ist Die Vergangenheit. Das ist die Karte der Schwerte. Die Schwerte, die Kelche, die Münzen und alle anderen symbolischen Darstellungen sind sehr intuitive und aber auch ganz tiefgründige Botschaften. So, ich finde diese Karte sehr spannend. Also, die zweite Karte. Vergangenheit oder das was schon da ist. geistige Arbeit, innere Reifung. Ja, das kann man auch behaupten. Das kann man jetzt in den drei Monaten Covid krise auch behaupten. Das ist ganz viel Arbeit gebracht, das aber auch notwendig war. Bild und Botschaft, es ist dunkel geworden, oder in die Dunkelheit dringt Licht. Neun Schwerte symbolisieren Gedanken und Erkenntnisse, die miteinander verzahnt sind. Möglicherweise sehen sie der Grund dafür, dass die Bildfigur buchstäblich schwarz sieht und die Hände vor den Kopf schlägt. In einer anderen Betrachtung bedeckt die Bildfigur ihre Augen, um sich an das Licht zu gewöhnen. Dass die Schwerte als Waffen des Geistes, als Geistesblitze und neue Erkenntnisse in die vormalige Dunkelheit werfen. Deshalb ist auch meine Entscheidung herangereift zur Veränderung. Zahl 9: Fülle, Komplexität. Interessant, dass ich über die Fülle bereits einige Posts gemacht habe und auch mein Visionstraining anbiete. Symbole, Geflecht durch Schwerten, Rosen der Erkenntnis. Detail: Szene auf dem Bettkasten. Das ist ein sehr einfaches, aber sehr wirkungsvolles Tarot. Die Herausforderung, immer wieder stoßen wir auf äh, in unerforschte und unbeleuchtete Lebensbereiche vor. Das kann erschreckend sein, aber auch gerade, wenn sich ein ganzer geistiger Horizont als Netzwerk von Gedanken und Vorstellungen im neuen Licht darstellt. Dabei handelt es sich um Wachstum des Bewusstseins, um die Entdeckung und Erkundung neuer Räume. Was du tun kannst? Gehe in deine Gedanken weiter als bisher. Gewöhne dich an neue Perspektiven und Zusammenhänge. Es gibt Entwicklungssprünge, da wird einem Schlaghaltig manchmal auch schockartig. Die Konsequenz von etwas klar, das man schon lange praktiziert. Fürchte dich nicht. Gib dir Zeit und Raum, die neuen Erkenntnisse zu verarbeiten. Achtsamkeit, eine Grundübung vieler Augentrainings, ist das Palmieren. Palmieren bedeutet die Handbeine auf die Backenknochen und die Hand ihnen Flächen wie Schüsselchen über die Augen zu legen, ganz entspannt. So erholen sich die Augen. 9. Beschwerde. Die, die dritte Karte ist Zukunft oder das, was neu zu beachten ist. Sie kommt aus dem Bereich der Stäbe. Das ist kleine Arkana. Das ist die dritte Karte. Goldener Horizont, Bild und Botschaft. Ein Wanderer steht auf einem Hügel hinter sich die Vergangenheit, vor sich einen goldenen Fluss auf dem Schiffe zu sehen sind. Der Wanderer steht auf einem Hügel, hinter sich die Vergangenheit, vor sich einen goldenen Fluss, auf dem Schiffe zu sehen sind. Das Rot den Umhangs steht für die Macht. Die weiteren frischen Farben seiner Kleidung, die gelassene Haltung mit dem Stab in der Hand, zeigen Optimismus und Gelassenheit. Die beiden Stäbe hinter ihm gleich in einem Tor, ein Willkommen, bei allem, was jetzt begonnen wird. Das freut mich sehr, so kann ich meine Entscheidung noch viel bewusster und viel sicherer treffen. Ausführen. Getroffen ist es wohl schon. Zahl 3. Drei. Dreifaltigkeit, die 3, drei, die romische 3. Drei. Dreifaltigkeit, Fruchtbarkeit, neue Synthese. Wow. Symbole, rote Schuhe, blaue Ärmel oder Rüstung. Detail, Segelschiffe. Wir sind auf dem gelben Meer. Die Herausforderung. Der richtige Zeitpunkt zum Weitergeben gehen wird sich ergeben, wenn von höherer Warte aus entschieden wird. Der goldene Horizont ist verheißungsvoll und durch die stabile Zahl 3 eine gute Basis für alles Weitere. Auf diesem Fundament wird das Richtige geschehen. Dass die graue Gebirgskette in der Ferne nur von ihm liegt, zeigt, dass auch Unbekanntes zu erklingen sein wird. Was du tun kannst, arbeite mit dem Sinnbild des goldenen Flusses, der Sehnsucht und der goldenen Erfüllung. Das A und O ist der Kontakt zu dir selbst. Bleibe gelassen und halte Ausschau nach neuen Wegen. Besonnenheit, Entschlossenheit und Bewusstheit sind dabei gefragt. Die Dinge werden sich entwickeln. Treibe nichts an. Achtsamkeit. besteige einen Berg oder Kirchturm und schaue von oben auf das weite Land. Atme dabei in deinen Bauch und in deine Brust. Versuche doppelt so lange auszuatmen, wie du eingeatmet hast. Freue dich auf das, was kommt. Die vierte Karte, sie steht für Wurzel oder Basis und das trifft wieder die Stäbe und dieses Mal sind das neunte Stäbe. Achtsame Wahrnehmung, Bild und Botschaft, Stäbe symbolisieren Feuer und Triebe. Das satte Grün der Landschaft zeigt Wachstum und Reifung. Die unterschiedlichen Längen der Stäbe weisen auf verschiedenartige Entwicklungen hin. Weiß die Bildfigur von dem, von dem, was hinter ihrem Rücken geschieht. Weiß die Bildfigur von dem, was hinter ihrem Rücken geschieht. Nehmt sie wahr, was los ist? Begreift sie, was ihr eigenes Ding ist? Zahl 9. Fühle. Komplexität. Schon wieder fühle. Symbole, Zaun, Lücke, Verband, Kopfbinde, Pirsch, Detail. Vieldeutiger Blick Die Herausforderung Die Kopfbinde deutet möglicherweise auf Erlittene Verletzungen Vielleicht stellt sich aber auch eine Jägerin auf der Pirsch Oder ein Kundschafter auf dem Pfad dar Aufmerksam nach allen Seiten rundherum hellwach Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht Oder man weiß nichts von den zahlreichen Vorgängen hinter dem Rücken Dann regieren Routine und zu viel Vorsicht Sozusagen Sparflamme und wir verpassen das größere Geheimnis, das draußen auf uns wartet. Was du tun kannst, schau mit beiden Augen, höre mit beiden Ohren nach innen und nach außen. Mit Intuition und wacher Aufmerksamkeit gelingt es dir auch, gewisse Ängste hinter dir zu lassen. Achtsamkeit. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Oft konzentrieren wir uns auf die Schwächen und bestärken uns mehr und mehr darin. Schreibe genau jetzt drei deine großen Stärken auf. Und rufe sie dir jeden Tag beim Aufwachen ins Bewusstsein. Und die fünfte Karte, sie kommt wieder aus dem Stäbebereich. Und das ist die Krone oder Chancen. Die Krone und die Chancen. Die fünfte Karte. Durchsetzungskraft. Bild und Botschaft. Allein gegen den Rest der Welt, so wirkt das Bild. Der Mann wird oder fühlt sich angegriffen. Dabei steht er auf sichere Position und kann standfest und geschickt kämpfen. Er wehrt, sie, wehrt die sechs Stäbe ab, sehr entschlossen, seine Position zu verteidigen und zu halten. Die Botschaft sein können offensiv zeigen und sich nicht von Übermacht oder Druck beeindrucken lassen. Zahl 7, 7 Tage, Jahre, Weltwunder. Symbole, grüner Hügel, grauer Abgrund, wolkenloser Himmel. Detail, unterschiedliche Stiefel. Die Herausforderung. Kampfgeist und Konfliktbereitschaft sind jetzt gefragt. Der eigene Standpunkt im wörtlichen wie im übertragenen Sinne muss sicher vertreten werden. Selbstbehauptung, auch gegen eine Überzahl an Widersachen, ist eine Herausforderung, bei der die Stellung bezogen werden muss. Hier ist ein kluger Schachzug wichtig oder ein mutiger Schritt nötig. Was du tun kannst, verteidige dein Revier und setze dich entschieden zu wehr, auch gegen Rewein oder Gruppen. Selbst wenn dir Neid oder Missgunst begegnen oder an deinem Stuhl gesägt wird, stellst du dich auf und machst deine Position eindeutig klar. Kämpfe für dich und das, was du bist und erreicht hast. Achtsamkeit Schau auf deinen Körper, deine Wirbelsäule ist aufrecht. Lege deinen Fokus für zwei Minuten auf einen Körperteil deiner Wahl. Wie fühlte sich an? Bewege diesen Körperteil in verschiedene Richtungen. Wie fühlt sich das an? Welche Muskeln arbeiten für diese Bewegung? Das war mein Tal. Das ist der Weg, das ist entschieden. So soll es sein. Also hat mein Vorhaben nur noch verstärkt. Wow, viel Erfolg kann ich nur mir wünschen.